So, hallo meine lieben GeolebenTV zu sehr, Freunde und Abonnenten. Ja, jetzt mache ich schnell ein kurzes Video, es gibt nichts Besonderes, ich wollte mich nur schnell mal melden, weil ich jetzt doch schon wieder über Woche jetzt nicht wirklich was hochgeladen habe, ich bin jetzt gerade einmal in einem längeren Projekt wieder dran, es geht um die Zähne, es geht vor allem um Karis und natürlich um Alternativen und das braucht ein bisschen Zeit, es braucht viel Recherche so in die Richtung, ich werde es nächste Woche im März dann ein Video diesbezüglich geben, also über Karies und was man eben tun kann, außer dass man dann wieder zum Zahnarzt rennt und der wieder herumbohrt und was auch immer damit anstellt, also was man wirklich tun kann, ohne dass man dann den Zahnarzt braucht und vor allem überhaupt Karies vermeidet. Also das wird so das nächste Projekt und wie gesagt, braucht ein bisschen Recherche. Ansonsten... Ja, ist alles, irgendwie wisst ihr es eh, wir haben das mega, mega Thema, dieses C-Punkt, Punkt, Punkt und ich mag diesbezüglich auf YouTube gar nichts hochladen, es ist mir irgendwie einfach zu brisant, zu viele Videos werden immer wieder gelöscht, nur wenn man irgendwie ein bisschen was Contra dazu sagt, aber da möchte ich euch einfach wiederum drauf einladen oder dazu einladen auf meinen Telegram-Kanal zu schauen, da werde ich da jetzt da irgendwo... Adresse hier einblenden und da gibt es dann auch vieles über Telegram. Ich bin mittlerweile auch auf TikTok und da habe ich ganz, ganz viel über C. Punkt, Punkt weil man da auch mittlerweile dreiminütige Videos hochladen kann. Also wer mag, schaut einfach auch da mal vorbei. Also wie gesagt, Karies, die Zähne, das ist das nächste Videoprojekt und wird wahrscheinlich nächstes Wochenende dann soweit sein. In dem Sinne wünsche ich alles, alles Liebe, habt so ein feines Wochenende und ja, wir sehen uns. Papa. ciao, ciao, servus, alles Liebe, bleibt gesund und wär's gesund, wenn es so nicht Zeit zu so, reagieren.